Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und in dieser Folge habe ich dir die Videos der Woche einfach nochmal zusammengeschnitten als Wochenrückblick. Ich wünsche dir viel Spaß ja, mit den kommenden Videos und wenn du das Ganze jetzt hier als Autospur hörst, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Anhören. In diesem Sinne maximalen Erfolg, alles, alles Gute für dich, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.